Also ich wollte, bevor Sven dann weitermacht, in die Tiefen von äh, Matt eindringen. Das Matt ist ein tolles Programm, äh, verwende ich auch für E-Mail, wollte ich aber noch mal erzählen, gerade für die Lehrer unter uns, die ihre Kollegen eigentlich überzeugen wollen, warum das wichtig ist zu signieren und zu verschlüsseln, äh, wie man das auch machen kann mit etwas weniger Aufwand. Vom Verfahren her ist es das gleiche. Damals, als das Internet äh, gegründet wurde, naja, das gab es vorher schon, aber mit Aufkommen des WWW, haben sich die Entwickler bei äh, NCSA, Mosaic, ähm, Firefox und Co. ja auch schon Gedanken gemacht. Und äh, damals kamen sie schon auf den Trichter, dass das mit der Verschlüsselung so einfach sein soll, dass man eigentlich davon gar nichts merkt. Das heißt, man geht auf eine Webseite mit HTTPS, Doppelpunkt, doppel und so weiter. Ja, das habe ich gerade gemacht. Ähm, oder habe ich nur HTTP eingegeben? Ich glaube, ich habe nur HTTP eingegeben. HTTPS doppel/ slash knoppernet Jawohl, jetzt ist der Schlüssel da. Ja, verschlüsselte Verbindung, aber ich habe eigentlich nichts machen müssen. Ja, so soll es eigentlich sein, ja, zumindest mal äh, für die meisten Menschen. Wenn man weiß, was passiert, ist natürlich immer gut, wenn man das Verfahren mit Public und Secret Key verstanden hat auch. Aber ähm, wenn man auf diesen Schlüssel draufklickt, bekommt man ja auch schon einige wichtige Informationen angezeigt. Wer hat dieses Zertifikat ausgestellt? Das war natürlich ich selber für meine Webseite, weil ich kein Geld bezahlen will. Und was für ein Fingerprint hat es? Also genau das gleiche, was wir mit PGP eben auch gesehen haben. Ja, nur mussten wir halt nichts tun. Wir haben eine verschlüsselte Verbindung und es war von unserer Seite keinerlei Aktion erforderlich, damit es verschlüsselt ist. Und genau so könnte es auch mit E-Mail und dem Signieren von Dokumenten gehen. E-Mail ist deswegen für Lehrer wichtig, weil hin und wieder müssen wir mal Klausuren verschicken. Und äh, wenn die Schüler, was sie durchaus können, äh, das Netz abhorchen und das geht alles unverschlüsselt per E-Mail-Anhang übers Netz, wissen die Fragen schon eine Woche vorher, das soll ja nicht sein. Also würde ich bei solchen Sachen wie Klausuren, Prüfungsergebnissen und so E-Mails grundsätzlich immer verschlüsseln. Und jetzt muss man das natürlich dem Sekretariat schmackhaft machen, dass die verschlüsselte E-Mails entgegennehmen und dafür brauchen sie einen Key. <lacht> genau, ja, und da, da geht es schon los, ne? ein Key, ich muss was installieren, oh Gott, oh Gott. Ja, eigentlich muss man nichts installieren, weil in Outlook zum Beispiel ist es schon eingebaut. Nicht der Key, sondern das Verschlüsselungsverfahren SSL, genau das gleiche, was der Browser auch verwendet. Ähm, in Thunderbird übrigens auch, also man braucht dafür keine proprietäre Software zu installieren. Ähm, Thunderbird habe ich hier ja bei der Knoppix auch drauf, nur heißt es hier nicht Thunderbird, sondern äh, Eistaube. Also statt Donnervogel Eistaube, genauso wie mit dem Eiswiesel und dem Firefox. Ja, hier ist er. Das mache ich jetzt mal zu, das verwirrt nur. Gut, ja, also Thunderbird, ich werde das später irgendwann konfigurieren. Und äh, wenn man dort in die Einstellungen geht. Ja, viele machen das vielleicht das erste Mal, obwohl beim Einrichten des Mail-Accounts muss man es ja auch schon machen. Dann findet man hier und zwar nicht unter Sicherheit, das ist schon der erste Haken, ja, nicht unter Sicherheit, sondern unter erweitert. Die Windows-Benutzer wissen sowieso, alles was wichtig ist, steht unter erweitert. Dort ist diese Sache mit den Zertifikaten. Ja, da klicke ich drauf und an der Stelle kann ich jetzt unter Ihre Zertifikate so ein Schlüsselpaar importieren. Das ist das gleiche, wie wenn man mit PGP dieses, wie heißt das, GenKey ne, tippt. Ja, jetzt ist die Frage, wo kommt der Schlüssel her und weil das damals so einfach sein sollte, ähm, hieß es, man beauftragt eine dritte Person, nämlich eine Zertifizierungsstelle, einen privaten und äh, öffentlichen Schlüssel zu signieren. Das muss man nicht, das kostet 10 Euro, aber es muss nicht sein, sondern das kann man auch selber machen. Ja? Dafür gibt es ähm, verschiedene grafische Clients, da ich genau wie Sven eigentlich eher so auf die Kommandozeile stehe, ähm, habe ich mir diese dieses Kommando einmal aufgeschrieben, das ist dieses hier. Und damit kann ich den Schlüssel erzeugen, um zu mailen zum Beispiel. Äh, größer, ah, okay, ja. Control Plus kann der, das LX-Terminal zwar nicht, aber mit ein paar, ja, ich weiß, Gnome-Terminal. Ja, genau. Mit zwei Klicks kriegen wir das auch hin. Ja. Und ich cutte und paste das natürlich auch später in unser Titan-Pad. Ja. Wenn man es öfter macht, dann kennt man es inzwischen auswendig. Man darf bei OpenSSL auch eine Gültigkeitsdauer für die Signatur angeben, wie bei PGP auch. Das habe ich jetzt auf 10 Jahre gesetzt, also 3650 ist 365 mhm. mal 10. Das Zertifikat, also der öffentliche Schlüssel, heißt Zertifikat.pem und der private Schlüssel, den man ja nie aus der Hand geben darf, der heißt Schlüssel.pem. Ja, Sven? Der Schlüssel hat eine Frage. Ah. Ich habe einen Eindruck, ja. Ist Äh, stimmt, äh, das gibt es auch, ja, ja, ja, genau. Ähm, wichtig ist halt, dass man den Schlüssel unter Kontrolle hat. Dazu aber gleich mehr. Ich mache das jetzt mal eben. Ähm, man kann in diesem Zertifikat ein paar Informationen einbauen. Das dient nur äh, der Übersicht. Kaiserslautern nehmen wir mal Knopper.net. Organizational Unit, Web Security. Das sind alles Dinge, die tauchen in dem Zertifikat auf, wenn man drauf guckt, wer ist es. So, und jetzt kommt der einzige wichtige Punkt, nämlich, wer wird hier versorgt mit einem Schlüssel und das muss die eigene E-Mail-Adresse sein. Egal, was da sonst noch steht, Fullyqual, Domain Name oder Your Name, Klaus Knopper oder so, da soll die E-Mail-Adresse rein: knopper.net. @knopper äh, ja, hier auch, ja, gut, das war mein Fehler, ja, also an der Stelle. Macht nichts, jetzt habe ich zweimal drin. E-Mail-Adresse ist wichtig, ist gut. Und damit habe ich jetzt zwei Dateien angelegt, einmal der private Schlüssel, einmal das Zertifikat. Und wenn man die sich anguckt, sehen die aus wie bei PGP, nur steht nicht PGP oben drüber, sondern SSL. So, wie kriegt man das in den Browser rein? Dafür gibt es eine einfache Methode. Ich erzeuge ein standard austauschformat namens... Das Ah ja, Ich habe ja das versprochen, in 10 Minuten ist es vorbei. Ja, und das kommt dann eh alles in das Titanpad, keine Sorge. Gut, aus diesem Zertifikat und dem dazugehörenden privaten Schlüssel backe ich jetzt eine einzige Datei. Also aus zertifikat.pem und schlüssel.pem kommt ein beides.p12. Ja, P12 ist das Austauschformat, das kann auch Outlook. Dafür sollte man einen Schlüssel angeben, falls man vorhat, das per E-Mail zu verschicken. mache ich zwar nicht, aber das Programm besteht drauf. Ja, äh, oh, zweimal Test, Test, Test. Wie auch immer, brauche ich Verstehe eh nur lokal. Jetzt nicht. Was heißt der verschickt? Beides den Private Key und das Zertifikat. Ja, der, der Private Key soll ja geschützt werden. Dieses P12 enthält den Private Key und das Zertifikat. Ja, Beides muss ich in den Mail-Server einbauen, in den Mail-Client einbauen. Okay. Ja, das heißt, oder in Firefox oder okay. in, äh, in also OpenOffice. Nicht genau, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel für Sie die Sekretärin, die es nicht auf die Reihe kriegt, ja, äh, ein privates und geheimes Schlüsselpaar erzeuge, was natürlich von der Security her Quatsch ist, weil man das selber machen soll, aber ich sage jetzt mal einfach, wenn die sagt, oh, das ist mir zu kompliziert, kriege ich im Leben nicht hin, dann schicke ich ihr eine E-Mail mit dem Ding als Attachment und wenn sie draufklickt, ist es eingerichtet. Ja. Sie muss das Passwort, muss das Passwort eingeben, ja. das dann in der Mail drin steht, ja. Das, das, das, das <lacht> Ja, also, es geht mir hier nur um die Funktionalität, <lacht> ja. In der letzten... Zum Beispiel ginge das auch, ja. Gut, also in dem beidesp 12 ist jetzt beides drin. Das kann ich als E-Mail-Attachment verschicken und wenn sie da drauf klickt, dann wird der Schlüssel eingebaut. Ja, ich klicke jetzt nicht drauf, sondern ich mache das hier unter Zertifikate in dem Mail-Client, da habe ich schon den Zertifikat-Manager geöffnet. Ähm, Günstig ist es, das ebenfalls als Zertifizierungsstelle vorher einzutragen. Dann werden auch andere Sachen akzeptiert, die dort, äh, naja, brauchen wir jetzt nicht. Ich klicke auf Importieren, PKCS12 Dateien, Knopf X Desktop, da ist es beides, Punkt P12. Einmal öffnen, Test, so, und ist drin. Ja? Und ab diesem Moment kann ich, wenn ich jemand äh, eine E-Mail verschicke, diese E-Mail signieren, mit einem Klick. Ja, brauche also keine Kommandozeile auswendig zu, merken, zu äh, wissen. Und das Schöne ist, und das macht PGP nämlich leider nicht, wenn ich eine signierte E-Mail an jemanden verschicke, hat er damit automatisch meinen Public Key und kann mir sofort eine verschlüsselte Mail zurückschicken. Ja, das finde ich sehr elegant, weil dazu brauche ich keinen zentralen Server für den Key Exchange. Natürlich sollte der, der es dann zurückschickt, mir auch vertrauen. Das heißt, es wäre gut, wenn er mich nach dem Fingerprint fragen würde. Aber da muss ich erst erklären, was ein Fingerprint ist und so. Dann und halbe Stunde Vortrag, ja, ist schon klar. Das ist äh, so einfach wie möglich. So, jetzt haben wir das also für E-Mail schon fertig eingerichtet und können verschlüsselt mailen. Das gleiche jetzt äh, zum Signieren von Dokumenten mit OpenOffice. Praktischerweise verwendet OpenOffice die gleiche API wie Firefox und Thunderbird. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Dokument ja, entweder eins schreiben oder. Wichtig.odt-Vertrag oder irgendwas, was digital signiert werden soll. Dort gibt es dann unter Digitale Signaturen die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dieses Dokument ähm, signieren. Halt, das Zertifikat brauche ich noch. Zertifikat anzeigen. Sollte eigentlich aus dem Firefox oder Thunderbird importiert werden. Falls nicht, steht es unter Optionen Security angegeben. Sicherheit. Sicherheit. Zertifikat. Ja, müsste eigentlich unter Mozilla Thunderbird sein. Ich probiere mal unter Firefox zu finden. Okay, oh, Ich muss Firefox muss neu starten, das ist aber blöd. Digitale Signaturen. Ne, da muss ich tatsächlich den... Äh, neu Neustarten, wie auch immer. Ähm, es erscheint dann in dieser Liste mein Zertifikat äh, und praktischerweise auch der Private Key, mit dem ich signieren kann und dann klicke ich einfach auf Signieren als Klaus Knopper und damit ist das Dokument in seinem aktuellen Zustand mit seiner Prüfsumme signiert. Falls es jemand verändert, dann wird das angezeigt beim Öffnen, dass hier eine Signatur drunter steht, die nicht zu dem Dokument passt. Und dann weiß man, oh, der Student hat die Notenliste manipuliert oder so, ne, weil die Unterschrift vom Prof unter der Notenliste fehlt. Gut, das ist also das SSL-Verfahren. Vom Prinzip her genau wie PGP, nur durch die Möglichkeit, dass das bereits in allen Programmen eingebaut ist, ist es halt viel einfacher zu verwenden. Und wenn man halt über die sicherheitstechnischen Dinge etwas hinwegsieht, dass man die privaten Schlüssel halt schon selbst generieren soll, dann kann das auch der Techniker für alle machen. Ja, der macht einfach eine Liste von Personen mit E-Mail-Adressen, lässt dieses OpenSSL-Kommando einmal drüber laufen und hat dann für alle eine P12-Datei, die die nur noch anklicken müssen und dann ist es drin ja also das wäre quasi mal low security aber better than nothing <lacht> okay das wollte ich noch kurz zeigen als alternative und die etwas längere version die der kommt dann ins Rahmen Titan Pad ja. Erzeugen dieses mhm. ist dieser genau normalerweise läuft das verfahren so ich erzeuge einen Certificate Request der besteht aus einer CA dann, ne? und den schicke ich zu einer CA ganz genau ja. Das heißt, wenn ich das hier weglasse, minus x509, dann erzeugt er nur den Request. Da steht dann noch oben drüber: Begin Certificate Request. Und das schicke ich dann über ein Web-Frontend an eine Organisation. Die fragen mich dann nach meinem Ausweis, wo ich herkomme und so weiter. Verifizieren, dass diese E-Mail-Adresse tatsächlich zu mir gehört und erzeugen dann eine Signatur mit genau diesem Kommando hier. Nur steht dann davor SSL ca und deren privater Schlüssel wird für die digitale Signatur verwendet. Ja. Hier mache ich Zertifikat das selber. Ich nein, nein, nein, auf gar keinen Fall. Der Private Key verlässt den eigenen Rechner niemals. Der Certificate Request besteht aus einer Datei mit dem Public Key und der geheimen, die behalte ich, die schicke ich auch nicht weiter. Ja, normalerweise sollte, falls beides in einer Datei drinsteht, sollten die zurückschreiben: vorbei, <lacht> bitte nochmal neu. Und wenn jetzt das so lokal mache, wer, wer, wer signiert jetzt eigentlich das? Ich signiere mich selber. Ja, wie beim PGP, ich signiere mich erstmal selber. Das ist ein Request an mich selber und x509 sagt, es erzeugt nach dem x509 SSL-Standard eine Signatur. Das heißt, ich signiere meinen eigenen Key mit meinem Private Key und habe dann ein Zertifikat, was bereits von mir selber digital signiert ist. Wenn man dem trauen möchte, muss man also mir trauen. Das heißt, man muss einfach nur das Zertifikat, was man gerade akzeptiert, mit dem Fingerprint auch als Signierer akzeptieren. Und in diesem Moment ist es von erster Hand verifiziert. Man kann es natürlich von jemand anders auch noch signieren lassen oder von Thoughty oder von äh, anderen Organisationen, die das machen, und dann wird es auch sofort vom Browser akzeptiert, ohne dass man einmal auf OK klicken muss, dass man dem Herausgeber traut. Die Ja, die CA sollte eine vertrauenswürdige Nein, Person sein, als ein, also der nur Lehrer oder so. Nur <lacht> Schüler. Klar, dann äh, würden die ähm, ja, OpenSSL CA-X509-In, dann kommt der äh, Public Key, also der Certificate Request, äh, minus Out, äh, Public 2.pem und. Äh, dann signiert die CA mit ihrem Private Key. Der Private Key ist natürlich nicht drin, aber die Signatur, die den Private Key äh, signiert, ist mit drin in dem Ausgabezertifikat und dann ist dieses Zertifikat quasi fremdsigniert. Dann stehen also zwei Informationen drin, mein eigener Public Key, der Public Key der äh, signierten Organisation und die Prüfsumme für den, äh, für den Key. Ja, und damit ist es auch gültig, wenn der, der das Zertifikat bekommt, den Signer akzeptiert hat. Ja, also der Signierer, der das Zertifikat signiert hat, muss auf jeden Fall genau wie bei PGP als vertrauenswürdig einmal angeklickt worden sein. Ja, die Punkt, die Punkt, das, was ich signiere, äh, signier, also der Key, diesen, diesen Request, den schicke ich über ein Webformular zum Beispiel oder als E-Mail-Attachment. Das ist ja einfach nur ja, diese... Ja auch hin kopieren, dann, dann. Oder hinkopieren, ja, das ist einfach nur diese Datei. Ja. Ja? Wenn ich das X509 weglasse... Dann ist es ein unsignierter Public Key. Wenn ich das hinschreibe, dann wird er mit dem eigenen Private Key signiert, ja, also ein selbstsigniertes Zertifikat in diesem Falle. Ähm, diese Rückfrage, ob man dem Zertifikat vertraut oder nicht, das ist ja im ähm, Browser eingebaut unter Einstellungen, wem man alles traut. Habt ihr das euch schon mal angeguckt? Ja, äh, auch hier wohl wieder unter Erweitert-Zertifikate. Zertifikate anzeigen. Das sind die Zertifizierungsstellen, denen unser Browser traut. Und nicht trauen, weil das ist nicht Türk Trust, Bilgi, Ilte Sim, Fanbild, Karma Firma, AC, wem noch? AdTrust, also ich kenne die alle nicht. Aber der Browser traut denen. Ne? Standardmäßig vorinstalliert, Firefox traut all diesen Organisationen, wenn die einen Key signiert haben, dann wird der als gültige Verbindung angezeigt und es gibt keine Rückfrage. Wenn man sicherheitsbewusst ist, sage ich mal, wenn nicht paranoid, dann löscht man diese Zertifizierungsstellen alle raus. Das bedeutet, man kriegt zwar eine verschlüsselte Verbindung, muss die aber in jedem einzelnen Fall bestätigen mit Fingerprint, na, dass man sehen kann, der Fingerprint, ich verifiziere, der Fingerprint gehört zu der Organisation und dann habe ich es von erster Hand bestätigt. Ja. Die Schwach- oder Starkstelle, sage ich mal, von SSL gegenüber PGP sind diese Organisationen, die das Vertrauen quasi für andere erledigt haben. Ich brauche also kein Web of Trust mehr, wo viele Leute meinen Key signieren, um zu zeigen, ja, ich kenne diese Person, die gehört zu dem Key, sondern hier vertraut man einer Organisation und gibt diese Verantwortung quasi an diese ab. Das ist das, was es besonders einfach zu bedienen macht. Das ist natürlich auch das, was es gegenüber den First-Hand-Signierern wie bei PGP auch etwas unsicherer macht. Solange diese Organisationen alle gut arbeiten und immer verifizieren, dass der jeweilige Key zum jeweiligen Benutzer gehört, ist das Verfahren auch sicher. Sobald einer dabei ist, der die Macht hat, ein Zertifikat zu erzeugen, was von äh, Mail und Browser akzeptiert wird ohne Rückfrage, kann der natürlich manipulieren. Der könnte zum Beispiel ein Google-Zertifikat herausgeben, dass man denkt, man wäre auf der Suchseite von Google, in Wirklichkeit ist man ganz woanders, aber es wird ein gültiges Zertifikat angezeigt, weil der Browser vertraut dieser Organisation, die das herausgegeben hat. Interessant wird es, ja? wenn du äh, Seiten ansurfst und es wird gefragt nach dem Zertifikat und du versuchst dann sukzessive bei jedem einmal zu sagen, so, jetzt rufe ich dort an und hol mir den Fingerbruch. Ja, äh, man Weil sollte die Techniker anrufen und nicht die, ja, ja. also bei der Bank zum Beispiel, habe ich das schon mal gemacht. Also Doch, hab das, ich habe das schon mal bei meiner Bank ich gemacht. Ich habe das auch schon gemacht ja. und das war, also es ist so ungefähr 5, 6 Jahre her, die Sache war einfach die Einrufe und sprechen Sie. Ja, also es ist nicht einfach. Nein, also nicht beim Kunden. Ich habe mir das auch bei der Adrast erlaubt und mhm. irgendwas. Ja, die A-Trust will mich leider nicht signieren, weil ich keinen ständigen Wohnsitz in Österreich habe. Das haben wir ja, letztes Jahr schon mal probiert. rausgeflogen? Ach, ist rausgeflogen? Also, ja. also oh. nicht rausgeflogen, sondern das Zertifikat ist abgelaufen. Ach so. Das ist Ihr eigenes Zertifikat, ihr eigenes Zertifikat ist abgelaufen. Also das ist von der Stammzertifizierung. Deswegen ist ja Sozialversicherung. Uh, Sozialversicherung, GVAD ist nicht mehr gegangen. Ganz viele uh, öffentliche Seiten. Ja, ich die das ist auch bei Alles nicht mehr vertrauenswürdig, weil das Zertifikat angedacht ist. Und das kann natürlich mit den eigenen Zertifikaten auch passieren. Ich habe jetzt eine Gültigkeitsdauer von zehn Jahren und in zehn Jahren ist bei der Schlüssellänge auch nichts zu knacken. Wenn ich jetzt in zehn Jahren weiter das benutzen will, muss ich es nochmal neu signieren. Das geht. Ja, da ich ja den privaten Schlüssel habe, kann ich das gleiche Zertifikat, den gleichen Public Key wieder signieren für zehn Jahre. Ja, das ist ein anderes OpenSSL-Kommando. Ähm, die Mechanik des Zurückziehens ist allerdings überall noch quasi ungelöst. Wenn jetzt tatsächlich mal einer von diesen Zertifizierern Mist gebaut hat und hat falsche Zertifikate äh, rausgestellt, dann müsste man den aus der Vertrauensliste entfernen. Und das muss halt jeder selbst machen, weil es kein System gibt, das allen Firefoxen weltweit sagt, der ist unsicher und dem dürfte er jetzt nicht mehr vertrauen. Und wenn Zumindest in der Theorie passiert das über die Updates, aber die muss man ja nicht installieren. Also die habe ich auch standardmäßig abgeschaltet, weil äh, dem Benutzer das nicht transparent ist, warum jetzt auf einmal 100 MB Updates übers Netz gehen, ohne dass er gefragt wird. Auch diese ähm, Badlist für Webseiten, die in dem Firefox drin ist, hat eine Liste von Webseiten mit Trojanern drauf. Das sind 30 MB, die werden zweimal täglich geupdatet. Ja, und das ist halt bei Leuten mit langsamer Netzwerkverbindung nicht wirklich transparent, warum da so viel Daten übers Netz gehen, wenn man das erste Mal Firefox startet nach einiger Zeit. Und die Sachen schalte ich halt standardmäßig schon eher ab. Gut, ja, hier sieht man. Ja. Da könnte man ja, wenn man Zugang zu einem -Rechner eigentlich ein das dann könnte man e -Best -Best ja, ja. Richtig, also ich könnte, könnte bei Knoppix hier die Zertifiziererliste da einen eintragen, der sehr großzügig Fremdzertifikate signiert und wer dann Knoppix benutzt mit dem Browser, mit den unsicheren Zertifizierungsstellen, ja. das heißt jeder, der Knoppix benutzt, der vertraut mir insofern auch, dass ich so einen Mist nicht baue und ich gebe mir auch Mühe, so Dinge schnell ja, zu wenn beheben, wenn es bekannt wird. Ja, stimmt. Genau eigenes, genau, ja, genau so funktionieren die Trojaner. Wir installieren hier ein Zertifikat rein, wo dann steht die Webseite 8854 irgendwas in China. Die hat das Zertifikat für die Google Suchmaschine und wenn ich dann irgendwie dahin redirected werde, steht da oben drin google.de oder .at mit einem akzeptierten Zertifikat, weil eben die Zertifizierungsstelle hier drin steht oder Banken, ja. ja also hier gibt es ähm, diese Vertrauensoptionen. Äh, Knoppernet repräsentiert eine Zertifizierungsstelle und da kann ich jetzt sagen, ich äh, vertraue dem so, dass der Software zertifiziert, E-Mails zertifiziert und auch Webseiten, dass die Adresse stimmt, zertifiziert. Ja, ja, wenn ich das dem ist ja wieder an sich ein Argument, warum es nicht so ganz günstig ist, wenn man PC-Arbeitsplätze PC hat, die anonym sind, wo man sich nicht ja. anbilden muss. Das kann jeder ah ja, deswegen muss halt, wenn man wenn der nächste Benutzer kommt, muss das System wieder im Grundzustand sein, den einer installiert hat, dem man trauen kann. Ja, aber das ist ja der Standard und der wird ein ja. Das ist halt das Wechselspiel zwischen dem Anspruch sicher zu sein und besonders einfaches zu haben. Ja, also bei internet Surf stations würde ich halt wieder alles in den Grundzustand versetzen und User-Accounts, jeder Benutzer muss sein Verzeichnis haben ne? und wenn er was kaputt macht, dann ist er selber schuld. Was wieder für die User-Accounts ja, User spricht, genau. Ja. Aber wie gesagt, ne, mein Problem war halt auch, wie bringe ich dem Sekretariat rein, dass ich keine unverschlüsselten Klausuren schicken will. Ja, da habe ich das halt auch so gemacht. Klickt mal auf diese P12-Datei, gibt das Passwort ein und es ist erledigt. Man braucht noch, mal wissen, noch nicht mal zu wissen, was man da getan hat. Ja, sofort können verschlüsselte E-Mails von mir entgegengenommen werden, weil ich halt an den Public Key von dem Private Key, den ich gerade installiert habe, was Verschlüsseltes schicken kann. Und dieser Mail-Client kann es dann wieder auspacken. Und natürlich auch alle anderen, die die P12-Datei haben. Aber Wie oft kommt es zu Komplikationen? Wie Komplikationen? Äh, eigentlich fast es geht gegen null es ist jetzt halt so bei windows da wird irgendwie zwangsläufig alle anderthalb jahre alles nochmal neu installiert dann ist das zertifikat unter public key weg und dann können meine attachments nicht mehr gelesen werden da muss ich halt nochmal diese p12 datei schicken ja, das ist halt der vorteil wenn man es zentral verwaltet aber security technisch ist darf halt niemand auf meinem rechner diese dinger klauen sonst hat er von sämtlichen mitarbeitern die Nein, die ist verschlüsselt. Die Mail und das Attachment ist verschlüsselt auf dem Rechner. Das heißt, der Benutzer kann die selber auch nicht mehr lesen, sobald er seinen Private Key verloren hat. Gut, und jetzt kommt also, die nächste Frage. Was ist, wenn in der Zwischenzeit ein weiteres Zertifikat hast und das niemand mehr Das verloren, was in Also, dass ich den Private Key von dem Mitarbeiter verloren habe, dessen Private Key ich eigentlich gar nicht haben sollte, wenn ich das verliere und er verliert seinen auch, dann sind die Daten sehr sicher für alle Ewigkeit. Ja. Ja, aber es, wie gesagt, es handelt sich halt um so wichtige Sachen wie Notenlisten und Klausuren, wo ich nicht einsehe, warum ich die unverschlüsselt schicken soll, bloß weil es keine PKI gibt oder keinen Techniker, der sich damit auskennt. Also Überlegungen in alle Richtungen gibt es da. Und äh, wenn man das halt privat macht und sagt, hier, ich möchte eine Peer-to-Peer-verschlüsselte Verbindung, kann ich mit dieses mit dem P12-Zertifikat machen. Und wenn es sicher sein soll, dann gehe ich halt mit dem USB-Stick an den Rechner und installiere es da. Das wäre die Variante, wo man die Leute halt wirklich überzeugen kann, weil sie nichts tun müssen. Ja? Sie tun nichts, trotzdem können sie jetzt auf einmal verschlüsselt mailen. Ja, es, wenn es sehr skeptisch, ja, ich weiß. Aber ich benutze, wie gesagt, ich benutze für die äh, anderen Sachen auch PGP, aber das. Ähm, ah, eine Sache habe ich noch vergessen, Matt und das bitte gefallen. MAT und ähm, OpenSSL. Es geht natürlich auch mit MAT. Die Einstellungen habe ich hier unten, die werde ich dann auch ins Titanpad reinpassen, alles mit kommentiert und so. MAT muss einfach für SMIME-Attachments ähm, OpenSSL-Kommandos aufrufen. Ne, die sind alle schon fertig hier, die werden mit Cut und Paste in die die.mat.tc übernommen. Und dann geht das, dann drücke ich statt auf P wie PGP auf S wie SMIME. Und dann kann ich ein Attachment verschlüsseln, kann signieren. Und auch hier macht es Matt wieder so, wenn ich eine äh, E-Mail signiere, dann wird mein Public Key automatisch mitgeschickt. Und ab diesem Zeitpunkt kann der Empfänger mir verschlüsselte E-Mails schicken. Ja. Also von der Technik her sehr einfach. Ja, vielleicht muss man mehr Vertrauen in die Infrastruktur und in den äh, Gesprächspartner investieren und auch mal nachfragen, ob man da wirklich den richtigen Key bekommen hat. Aber ähm, grundsätzlich ist es vom Verfahren her genauso sicher wie PGP. Wird es in Zukunft helfen, wenn man dir eine verschlüsselte E-Mail schickt? Dass du Nein. Die antworten? Dann kriege ich statt 600 Unverschlüsselte 600 Verschlüsselte pro Tag. Und dann muss ich auch noch ein schlechtes Gewissen haben, weil ich zugesagt habe, sofort darauf zu arbeiten. Äh, nee. Also die, die Methode, die hilft, wenn es wirklich dringend ist, einfach im Abstand von einem Tag nochmal die gleiche Mail schicken. Ja? Und irgendwann ist sie dann ganz oben in dem Stapel. Ich mache das ja in umgekehrter Reihenfolge immer. Die neuesten Mails zuerst, aber wenn ich halt einen Kurs hatte, habe ich fünf Tage lang keine mehr gelesen, ist unmöglich, die dann alle zu beantworten und dann weiß ich aber, bei wem es eilt, der wird sich wieder melden. Ja. Okay, ich bin fertig, Sven.